Du hast das eingeschickt. Das ist unfassbar. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, ne? Also ich sehe da auf glaub, jeden Fall, die, die CD im Hintergrund und das, das kranke Gaming-Setup da, also das ist schon... Ja, da ist doch noch ICQ hinten offen. Ich weiß gar nicht, also wer. die jüngeren Leute kennen das gar nicht mehr, leider nicht. Und ich glaube da, dieses kleine Mauspad, das hieß, das war ja irgendwie von irgendeinem, das hieß PC-Kids oder so. Die Bürotastatur, aber da an dem, so wie ich da saß, so... Das waren die ersten Anfänge. Ne? Mit Trackmania damals hatten wir angefangen. Ich glaube, das war jetzt noch zwei Jahre zuvor, bis ich, ich Leonard kennengelernt habe. Aber das war so mein, mein erstes Gaming-Setup da. Unfassbar. Ich sehe auch aus irgendwie wie neun Jahre alt. Ne? Da war, da war ja, ich 14. Da war ich 14. Da warst du 14? Ja, 14. ja. ja. Okay. Ich, denke, ich sah mit 20 noch aus wie, wie 12 oder so. Ja, das also ist war absolut kein Bartwuchs vorhanden. Dachte, das also war das lange nichts. Bis 20 hat es gedauert. Oder bis 25? Aber noch Wrestling-Poster oben. Man sieht noch einen, kleine, einen kleinen Teil. Ich dachte, das ist eine Deutschland-Flagge. Nee, Oder das ist ein Wrestling-Poster. Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch was kommt dazu. Da hatte ich Wrestling-Poster, ne? so cooler Typ. So Und dann aber so ein Findet nemo plusht <lacht> Duality of Man. Ja, ja, ja. Ach, schöne, schöne eie, Fotos, eie, eie, eie. ey. Wenn du sagst, du hast Lennart zwei Jahre später kennengelernt, du hast da schon Trackmania gespielt? Ja, also da ging es so langsam los. Das waren so die ersten Zeiten. Das hatte ich ja durch einen Klassenkamerad hatte ich das so gezeigt bekommen. Und ich meine, jeder, der Trackmania schon mal irgendwie angefangen hat zu spielen oder sich damit beschäftigt da sieht man ja jetzt mit Dennis, immer als wir die Grand League gecastet haben, das ist irgendwie komisch. Das bindet ein irgendwie, man hat da ultra Interesse dran. Man wird da schnell besser und das hat uns damals alle so gefesselt. Na, da waren wir noch ein bisschen zu jung für Counter-Strike. <lacht> da war noch ein bisschen Racing-Game am Start. Aber ja, das waren so die ersten Anfänger Hast du da in, in, in der Zeit deines Lebens auch schon trick mehr gespielt? Ja. Oh, wie viele Jahre ist das her? 2008. 2008? <lacht> nee, nee, noch gar nicht. Denn es kam ein bisschen war später. Ich war noch gar kein Gamer, sagen wir es mal so. Es hat auch ja. ein bisschen gedauert bei mir. Ja, und ich war dann tatsächlich auch im Fernsehen damals. Bei Giga? Bei Giga. Mhm. Giga Liga Live Weiß mit Gregor Teicher. Okay. Grüße gehen raus. Der macht heute Sky Sport News. Ach, Wahnsinn, ja. Das ist schon... Also auch das Shirt zur Wandfarbe, das ist echt... Das ist top, top Foto, wirklich. Ah, mein Kinderzimmer, ey. Windows 98. <lacht> Unglaubliche Zeiten, ja. Hast du da, also erstmal, hast du die Fotos eingereicht oder haben wir die irgendwo rausgesucht? Die habe ich nicht eingereicht. Die ja, hast du nicht eingereicht. Jetzt ja, also ja. ich auf mein Instagram. Mr305. Mr. Was, Was ist die Story hinter diesem wunderschönen Foto? Also, früher habe ich sehr viel Pitbull gehört. <lacht> so fangen die besten Stories an. Warum lacht ihr? Guter Artist. Und äh, ich war relativ äh, known dafür in der Trickmania-Szene, ähm, immer so random Streams zu machen mit einfach nur Musik. Und ich habe immer zu Pitbull, Pitbull, Pitbull äh, angehört. Und äh, immer in der Nacht davor, also vor Lance oder so, habe ich immer, äh, immer die Streams angeschmissen und habe einfach nur Pitbull durchgespielt und einfach nur so schnell wie möglich äh, auf, den, auf den Maps gefahren. Und <lacht> irgendwann hat mir dann jemand, wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat mir, da haben wir übernachtet, irgendwo in, in Deutschland, weil ich gefahren bin auf Lahn. Und irgendjemand hat mir so eine Mr. 305-Wille mitgebracht. Ich weiß nicht mehr, was war. War und das auch dein Hotelzimmer, das 305 das wir war? Hatten 30, wir hatten das nebenan, 303. Oh. Das ist ja natürlich brillant gewesen. Ja, ja. und deswegen musste wir mir unbedingt das Bild machen und da ist das Bild entstanden. Ich habe sogar eine Big-Jacke an, aber man sieht es nicht. Was war denn das Bild? 2018. 18? Müsste 2018 gewesen sein, meine erste LAN für Big ja. Müsste Gamers Assembly heißt die LAN, war in Frankreich und da bin ich hingefahren damals mit jemand anderem zusammen, ich weiß nicht mehr mit wem, mit einem anderen Chapmanian Spieler und der hat mir eben diese Brille geschenkt und wir mussten unbedingt das Bild machen und Kann ja, ich die Leute haben es gefeiert, also. Kann ich nachvollziehen. Hast, hast du da nur, nur den Schnauzer oder ist Ich das glaube da hatte ich nur so einen leichten Schnauzer gehabt, ja und leicht angedeutet. Warum, warum hast du dich jetzt, jetzt gegen den Schnauzer entschieden? Du siehst, <lacht> Mann, du siehst es doch. Da war der noch jung. Also, man sieht es doch. Äh. Es war einfach einfacher. Oh ja. Oh, ja, oh, ja. Oh, das das Muss aus, Lennart sein. Wollte sagen, als wär's Lennart und als wär's ja. im Urlaub. Ja, das muss. Ich weiß leider nicht mehr, wann das war. Doch, das war glaube ich der letzte Familienurlaub wo ich mit dabei war. Das war irgendwas auf den Kanaren, Gran Canaria oder Lanzarote war das vielleicht. Ähm, also war ich da 16. Ein bisschen Bartwuchs war da schon, aber ich habe mir immer die Oberlippe ich, äh, immer abrasiert gehabt. Deswegen hatte ich immer nur unten ein bisschen Bart. Und da habe ich versucht, ich weiß nicht, ob das eine Aloe Vera Pflanze ist, aber so ein Kaktus habe ich mhm. vorher auf YouTube so Videos gesehen, dass du vorne die Spitze, den, den Dorn rausbrechen kannst und kannst dann daran ziehen. Und da kommt da so eine Schnur raus, womit du Ach so. irgendwie, weiß ich nicht, den Korb knüpfen kannst oder irgendwie sowas. Du wolltest den Korb knüpfen? Nee, aber ich habe gesehen, dass es das geht und dachte mir, probiere ich mal aus. Hat nicht geklappt und da hat, glaube ich, meine Mom ein Foto von gemacht, weil die dachte, das ist eine schöne Urlaubserinnerung. Ja, da hatte ich auf jeden Fall noch äh, eine ordentliche Mähne, Haarpracht. Ich hatte richtig Locken früher, deswegen, wir haben schon mit äh, Team Schweine im Counter-Strike gezockt. Ähm, da habe ich drei oder vier Jahre auch schon YouTube und Twitch gemacht und man wusste noch immer nicht, wie ich aussehe. Mhm. Felix kannte aber noch aus der Trackmania-Zeit von ganz früher so also Fotos von mir, wo ich... Äh auch noch länger Haare hatte als da und deswegen hat er mal Lockenkopf zu mir gesagt und hat gesagt: Ich bin der Sohn von, äh, von Thomas Gottschalk. Und deswegen waren die Leute so überrascht beim äh, Face-Reveal, dass das dann nicht mehr so war. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern, Face-Reveal. Ich habe ich ja. hab das ja letztens, als wir in Hamburg gesehen haben, schon gezeigt, ja. dass du 2014 mal meinen Twitch-Account, äh, nicht mehr meinen Twitch-Account, mein Steam-Account Twitch äh, Steam gesigned hast. Ja. Ich weiß nicht mal, warum, oh, ja, aber ich glaube, wir haben getan. wir äh, haben mal irgendwann, irgendwann gegen dich gespielt oder sowas und hast du irgendwann mal äh, meinen ja. Steam-Account gesigned. Oder? Hast du da noch äh, Trackmania gespielt oder? Warte, 2016, da war ich, wann war das dann? Das war dann 2009. Da habe ich okay. gerade mit äh, Counter-Strike angefangen. Okay. Ich habe mit CS erst angefangen, als ich 16 geworden bin. Da bin ich selbst im Mediamarkt gegangen und habe mir das geholt. Okay. Weil ich das vorher auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hätte nicht spielen dürfen von meinen Eltern aus, ob die mir das nicht holen wollten, ich weiß es nicht. Okay. Aber da, da war ich noch dick im Trackmania-Grind drin, ja. ich hätte da auch, wenn nicht spielen, nicht dürfen, ich durfte das auch nie. Ich, da, ich hatte dann immer mein, mein 30-Jahre oder meinen ja. mein damals 30-jährigen Cousin, der immer die Spiele für mich gekauft hat. So also Command and Conquer und so solche Geschichten hat also er dann immer gekauft. Ja, das ist halt, früher hast du mit Matchbox Autos gespielt ja. und dann siehst du Trackmania und dann, ich glaube, die meisten haben Trackmania gespielt in ihrer Kindheit. Ja, ja. habe ich auch tatsächlich. Viele. Ja. Ja, das ist ja. halt einfach friendly gewesen, Kinderfriendly. Ja. Ja. Warum hast du den Oberlippenbart abrasiert? Gab es da einen bestimmten Grund für? Oder einfach? Nee, ich fand, ich fand irgendwie, das sah komisch aus mit dem Oberlippenbart. Ich weiß nicht, den habe ich ja auch erst seit anderthalb Jahren oder so, oder seit einem Jahr. Noch gar nicht äh, so super lang und also seit, seit ich in der Schule war, seit ich da 16 oder 17 war, habe ich mal alles, was oben war, abrasiert. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Wobei ich weiß noch, als das dann langsam losging mit dem Bart, da hatte ich hier noch relativ wenig, mhm. da, ist nicht, da ist einfach nicht viel gewachsen und die paar paar Dinger, die dann da halt äh, rausgesprossen sind, fand ich sagen komisch aus. Und äh, dann habe ich, ich glaube, das war sogar auch im Stream, dass ich eine Wette verloren habe, dass der Chat gesagt hat, ich soll mir mal den, den Oberlippenbart mal wachsen lassen. Und seitdem dachte ich, ja sieht irgendwie doch, sieht doch okay aus. Und seitdem frage ich ja, das, das so. Ich habe das immer genau andersrum gemacht. Ich habe immer nur, nur die Seiten äh, rasiert und dann nur den Oberlippenbart. Das war auch unglaublich. Nur so unglaublich ein Pornobalken. So ja, unglaublich. Ne? Ach, du es wird ja immer schlimmer. Es <lacht> wird ja immer schlimmer. Da, das war jetzt schon die Zeit, sieht man, glaube ich, hinten hier von unserem Trackmania-Clan das Forum-Board, wo man sich immer ausgetauscht hat. Äh, das war jetzt die Zeit, so das war dann zwei Jahre später, da konnte ich dann, da hatte ich mit Lennart dann den ersten Kontakt. Ja, da sieht man, glaube ich, noch, ich glaube, es war Philipp Lahm da als Sticker. Ja, ja. Ja, ja. Und hinten auf, auf meinem Drucker, musst du dir vorstellen, hier, das war die Zeit, da war ich beim HFC immer in der Fankurve. Und da bin ich immer auf dem hier, Lok und Halle hier, da war ich richtig Stell dir mal vor, so der Typ so, mit der Statur, klettert er auf den Zaun und vorbei. Mit der immer. Brille vor allem. Naja, und komm doch boxen. Wie alt <lacht> <lacht> <lacht> war, war, war, warst du da? 16? 17? Oder ist das schon da war ich 16, ja. ja das genau. Das ist eine sehr, sehr schnelle Brille. Diese un dieses, dieses, unfass ja, dieses unfassbare Microsoft-Headset da für 30 Euro. Das musste ich mir sechs Mal holen, weil ich immer mit dem Stuhl drüber bin. Ach, Mann, ey. Kennst du noch so alte Clanforen überhaupt, Dennis, aus ja, Trackmania? Weil dann hast, ich, so gehabt, dann hast du so ein Foto gehabt, und hast so einen richtig hässlichen Rahmen immer ja, gehabt. Ja, okay. Mit dem clan unten und so eine Schärpe, wo dann dein Nickname drauf stand glaub, und genau so Fotos waren. Das ich glaube damals, das war SBRT oder genau so? Genau das, ja das ist das, genau das. das ist das. Ja. Was, was war das ausgesprochen? Uh, Speed World Racing Team, okay, okay, okay. richtig cool, ja. Womit hast du das Foto überhaupt gemacht? Ist das mit dem Handy oder mit der Kamera? Ja, ich mein, da gab es noch hat, keine Smartphones Ja eben, in, Doch, der das Folien, deswegen. in der Qualität noch nicht. Ja, deswegen. Ja, die Qualität das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte, ein foto, ich hatte ein foto glaube ich. Schon damals, damals geblockt. So ein Einweg. weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das eine coole Pose ist. Nämlich diese Sonnenbrille für 3 Euro. <lacht> Ach ja. Aber auch Bartwuchs, ne? Nee, keine nix, Chance. Gar nichts. Keine Chance. Wie gesagt, bei mir mit Mitte 20 ging es langsam los. Ich wüsste nicht mehr, ob du da 12 steht. bist oder 16. Ich sag oder? ja. Also ich sah mit Keine 20, Ahnung. musste mal Fotos gucken von mir, wie ich 12 bin und wie ich 23 bin. Das ist eins zu eins gleich. Ja. Die Frisur ist auch ja. wild, stark. Die Frisur? Äh, ja. fach. Ach ja. Ja, aber wie gesagt, Bartwuchs. wuchs. Naja, da war, war noch nix. Ja. Ich sehe Matthias Ginter. Ja. <lacht> das sind äh, von links nach rechts. Äh, das bin ich, Swanny.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 Und da dachten wir, das wäre eine geile Idee zu fragen, ob er auch noch mitkommen ja. kann. Und dann sind wir da hingegangen. es war ein sehr geiler Abend. Das da haben geil. wir auch mit Yogi ähm, Löwen ein Foto tatsächlich bekommen. Jogi Löw. Ja. Oh. Aber Swanny hat sich auch nicht doll verändert, finde ich. Nee. Den habe ich, wie gesagt, den sehe ich jetzt immer auf den CS-Events, sondern also, die sieht immer noch genauso aus. Ja. Auch bartechnisch genau das gleiche. Wie lange ist das her? Das war 2019. Okay. Okay. Da äh, ja, okay. Swanny sogar im maßgeschneiderten Gucci-Anzug. Oh. Ähm, <lacht> Und der hatte hier so einen goldenen Hirsch, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Hat hier so einen goldenen Hirsch hier, ne? an der Brust und dann hat er gesagt, das Ding war auch äh, 400 Euro teurer und der Anzug, ich, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro hat der Anzug gekostet. Und ich kam da... Also hat er nicht gespendet. Nee, <lacht> war nix über. an dem Abend hat es nicht gespendet. Und da habe ich sogar ein EM-Trikot ersteigert, was er für die EM-Qualifikation hat er das gespielt, also sogar ein und unterschrieben. Da gab es dann so eine Tombola, wo du mitbieten konntest. Und das konnte ich mir da sichern, das, äh, das habe ich zu Hause an der Wand hängen. Das ist, ist das Cologne? Das war, ja, ja, ja okay. das war ESL1 Cologne 2017, müsste das gewesen sein. Da sind wir da draußen rumgelaufen, das war auch meine erste ESL1. Ich überlege gerade, das, war das 17? Doch, das müsste 2017 sein. 16 warst du gewesen, noch nicht weil, mit. Nee, 16 das war ich nicht, genau. Das 18 war, 17. war das Irre und 17 ja. war ein Jahr davor Genau, genau das, das war auch meine erste ESL1 Cologne, das war ein halbes Jahr nach meinem Face-Reveal dann. Ja, ja.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 weil ich andere Events habe. <lacht> immer, wenn, immer wenn irgendwelche Events sind in Deutschland, habe ich mein Trackmania Event. Also jedes Mal. Das wirklich ist jedes, jetzt mal, wirklich jedes Mal, ja. Das müssen wir irgendwann mal. Irgendwie kriegen wir das mal hin. 100%. Das sieht schlecht aus nächstes Jahr, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also wenn ich Kalender anschaue. Uh. <lacht> so. Aber naja. Vielleicht kommt es ja auch wieder zu ESL. Es war ja vorher bei ESL, Trackmania. Und wurde dann irgendwann rausgeschmissen.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 Und der Fünfte, der das Foto gemacht hat. Und der Fünfte, der das Foto gemacht hat, natürlich, der Entschuldigung, die Macher. Ähm, äh, ich gebe dir ja. nie wieder, nie wieder Essensempfehlungen in Hamburg. Ja, und es waren schon waren ein, paar, ein paar nice Tage. Also ja, muss ich auch sagen, hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, ja. Das war auch mein erstes Trickmania-Event. War jetzt ein ja. kleines Event, aber es war echt, echt ja, ein eine sehr, sehr, sehr nette Community. Aber es, es war cool, die ganzen Leute zu treffen, weil das war das erste deutsche Trickmania-Event auch. Also es gab noch nie vorher ein deutsches Trickmania-Event. Und ich glaube, da werden noch viel mehr kommen. Da spielst, du, ist das, spielst du Trackmania auf einem Pad oder spielst du Trackmania im Flugzeug? Also auf dem... Das also ist, der hat kein Bildschirm, ne? Das ist tatsächlich im Flugzeug, ähm, aber es ist auf einem Pad. Also es ist nicht integriert, aber es ist auf einem Pad. Und zwar war ich da... Air France Cup hieß das. Das war 2019, glaube ich. Ja, 2019. Und da wollten die ein neues Internetsystem testen im Flugzeug. Und äh, da haben die Trackmania ausgewählt. Und da mussten wir dann nach Paris reisen, zum Charles de Gaulle Airport. Und da haben die extra so ein extra ein Flugzeug, also extra einen Flug gebucht, nur für dieses Event. Und wir haben dann eine richtige Trackmania-LAN im Flugzeug sozusagen gehabt. Und äh, ja. Von wo das war seid ihr Das erste E-Sport-Event e in einem Flugzeug sozusagen. Achso, ich dachte, das war deine erste LAN im Flugzeug quasi. Ja, gut, okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine zweite LAN im Flugzeug geben wird. Na gut, man weiß nie, aber. Aber auch. ja, wollte gerade, also klar, erstes E-Sport-Event im Flugzeug, ich meine, es ist ja jetzt nicht so typisch, dass man im Flugzeug ein E-Sport-Event startet. Nee, nicht wirklich. Aber es war eine Erfahrung, die. War schon relativ wild. Und das war auch 2019, 2019 glaube ich. Ja, 2019, ja. Oh. Ende, Ende 2019, glaube ich. Ja. Wo seid ihr da hingeflogen? Einfach im Kreis immer? Nee, wir sind von Paris nach Toulouse geflogen. Mhm. Ich glaube, es sind so eineinhalb Stunden mhm. ungefähr. Wir haben lange? extra. Nee, das war. Ähm, ich glaube, die Hälfte war E-Sport e und die andere Hälfte war Passagierflugzeug. <lacht> also, die haben da extra so eine Abtrennung gehabt. Extra so eine Abtrennung gehabt. Und da war die, die, die erste Hälfte war nur mit Personal, also mit hier, hier 50 Leute mit nur Personal, die dafür zuständig waren. Und halt eben, äh, ich glaube, 10 Spieler waren wir, glaube ich. 10 oder 12. Und ähm, ja wir haben dann eben solche, Setz, äh, solche Sitze bekommen und damit es noch relativ professionell aussieht, ein bisschen äh, Acting vor mir gemacht, dass sie sich unterhalten. <lacht> und äh, ja. Da hatten wir Hin- und Rückflug, äh, das Turnier gespielt. Da hast du nicht nur den den sondern auch den. Ja, da habe ich dann angefangen, es wachsen zu lassen, ja. Das ist ja noch ein relativ humanes Foto von denen, die jetzt noch kommen werden. Ja. Was genau, wo wart ihr da? Also ich sehe Lennart und Felix und ich sehe dich in einem Red Bull Flick-Hoodie. War das bei Flick? Das war dieses Jahr beim Red Bull Flick, Nee, letztes Jahr müsste das gewesen sein. Das war das erste Mal, wo wir da waren in Berlin im Level und da haben wir noch mitgespielt und haben uns qualifiziert für das Event. Und das war das Interview, was wir gegeben haben vor dem Showmatch. Das ist also ein knappes Jahr ungefähr ist das her. Ah, stimmt, doch. Ja, dieses Jahr hat man was anderes an, stimmt. So war jetzt ist das zweite Jahr schon. Also auch immer, immer ein Highlight gewesen im Jahr. Das war richtig geil. Gegen was für Teams habt ihr da so gespielt? Wenn ihr jetzt sagt Flick. Ich war jetzt gerade auch bei Flick äh, in Kopenhagen und da waren ja relativ viele Pro-Teams unterwegs mit. Habt ihr da auch gegen Pros gespielt? Nee. Also auf, auf dem deutschen Niveau waren das noch keine Pro-Teams, das waren schon CS-Spieler aus Deutschland, die man kennt, wenn man mhm. auch auf Faceit viel unterwegs ist, denke ich, aber jetzt äh, nichts, was man jetzt auf irgendwelchen super großen Turnieren sehen würde. So, okay. Ja, also ich hatte das ja auch geguckt in Kopenhagen ne? jetzt ähm, letztens und die, die in Deutschland gewonnen hatten hier, Predi und Sebi, die waren da chancenlos und die waren in Deutschland die, mit Abstand die Besten, Die haben da, also das siehst du schon, ne? wie das international war. Also in Deutschland war es auch schon besser als letztes Jahr, aber trotzdem international, pff, die ganzen Skandinavier da ja, völlig. Ja, die Polen, und Skandinavien, die sind crazy. Ja, ich ja. hab das jetzt auch da. Ja. Die Skandinavier, die, Skandinav die Finn haben jetzt, glaube ich, gewonnen, aber die, die Polen, wir die waren ja letztes Jahr, glaube ich, auch im Finale oder irgendwie im Halbfinale und sind jetzt dieses Jahr halt auch durchmarschiert da gegen die Pros auch, gegen Spirit und so, war mhm. chancenlos. Was sagt ihr zu, zu dem bart da? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Also bei mir ist das noch der, der aktuelle. Mir ich auch, oder? Ja, ein bisschen länger bei dir, glaube ich, oder? Ein bisschen länger, ja. Ich weiß nicht, wie, wie ich da so gucke, was ist denn da passiert? <lacht> so war ein langer so Tag, glaube ich. Glaub ich. Langer Tage. Ja. Hast ja zwischenzeitlich hast du mal nur einen Schnäuzer gehabt. Ach nee, das war danach. Ne, Da hast du von Fatih noch mal einen Bart verpasst bekommen. der hat mich hops genommen, ja. Der hat dich rasiert, ja. ja. <lacht> du träumst auf jeden Fall gerade. Ja, so ein bisschen. Warum hat Fatih dir einen Bartstyle verpasst? Ja, als wir letztens hier waren, ist es ein bisschen ausgeartet bei einer Challenge. Ähm, und ja. Ich hab, wir hatten dann am Ende irgendwelche Münzen hergeworfen und ich habe natürlich verloren und der Verlierer bei unserem Ratespiel musste sich halt rasieren lassen. Aber Ich muss sagen, eigentlich hat er es gut gemacht, also hat er auch gutes Feedback bekommen teilweise. Geht nicht okay. schlecht aus von meinen Eltern nicht, aber. <lacht> das das so. so, ich bin jetzt mit Felix im zweiten Flieger. Uh, JFK, wie yes, John F. Kennedy Airport in New ähm, Du <lacht> auf jeden Fall richtig da. Wir <lacht> von zwei Stunden, waren anderthalb Stunden beim S Wir sind nur gerannt, maske geschwitzt beide. Und unser gerade ist eine Lady zusammengebrochen, die lag einfach im Flur für 20 Sekunden. Mein Koffer ist kaputt gegangen, ich muss mir neuen für 450 Euro kaufen. Boah ey. Und jetzt nochmal sieben Stunden nach Seattle. Das wird geil, Alter. Fuck. Gönn dir, gönn dir. Das war eine Kacke, ich hatte keinen Platz in diesem Flugzeug. Guck mal, ich konnte. Ihr schon Notausgang. Ich konnte nicht essen. Ja, ihr hatte schon den größeren Platz, aber nicht. Da ja, war aber. Keine Tisch. Ja. Ach ja. Was, wo wart ihr hin unterwegs? Ich, also, ich hatte gesagt, also war es eine Amerika-Reise? Einfach. Oder? Ja, das war das äh, Broadcaster Royal. Das wurde damals von Twitch organisiert. Das war ein PUBG-Turnier. Hm.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 Das war, denke ich, so das, das Highlight bis jetzt in meiner E-Sports-Karriere, ja. War das deine, war ich, auch deine erste USA weiter? Ja, denn? ja, ich wollte ja immer mal so nach Amerika ne, mal gucken. Und jetzt halt noch, tue ich noch for free. Ja. Hat noch ein bisschen Preisgeld gewonnen. Ne. Lennart musste sein Jahr, wie gesagt, abgeben für einen neuen Koffer. Ja. Also der lauterhin. hin. sieht auf jeden Fall aus, als hättest du richtig viel Lust. Also. Ja, da war ja, also ja, es so, also, das <lacht> ganzen Tag unterwegs. Das Event und alles war geil, aber die Flüge waren eine Katastrophe. Ja, also ja, der, der Hinflug waren wir hatten wir den Notausgang, das war dann der zweite Clip, aber warum ja. wir keinen Platz hatten, war am Notausgang, das waren nicht so Sitze, wo du so eine Mittellehne hast, die du hoch und runterklappen kannst, sondern das waren diese festen, wo du ah, links eine Wand hast und rechts eine okay. Wand. Und weil das ein Notausgang war, konntest du von vorne nicht die Tische runterklappen, sondern du hattest nur ja. die… Diese, diese kleinen Dinge ja. an der, in der Seite drin. Ja genau, diese ja. so ja. vor dich. Und da wir halt beide zu dem Zeitpunkt auch noch gut was mehr auf den Rippen hatten, hatten wir den halben Kärchen. Tisch in der Wampe drin hängen und dadurch halt relativ wenig Platz, um das äh, ja. Tablett dahin zu stellen. Ja, und dann war das, genau, das war der erste Flug und dazu kam noch, auf der anderen Seite waren keine Gäste, sondern links von uns waren dann äh, die, Toilet die Toiletten. Oh nein, das sind die schlimmsten Plätze. Ne? Ja, und äh, wie, wie lange fliegt man nach New York? Sechs, sechs Stunden, das Stunden? Ja. waren einmal sechs. Äh, so nach zwei, drei Stunden ja. ging das dann so langsam los, dass da mhm. die Leute mit dem Toilettengang angefangen haben und dann... Nicht Jedes Mal, wenn die Tür auf und zu ging, hast du dann halt den, den Duft noch bekommen und der zweite Flug, das war mit so einem Businessman, da ging es dann nochmal acht Stunden nach Seattle oder so und das war eigentlich schon Economy Plus, aber sogar Felix hing <lacht> mit den Knien im Vordersitz drin, also die Flüge waren eine Tortur, das war auch, die, die haben auch die günstigste Airline genommen, äh, die sie kriegen konnten, aber da waren wir beide froh, dass wir dann endlich da waren. Ich glaube, da waren wir auch selber schuld am Ende, weil Twitch fragte ich ja vorher hier, Wollt ihr fliegen, anreisen und sowas und wir haben, Ja, wir haben halt abgebrochen hier. Ja, Emirates, First Class, Business wir haben gesagt, lass uns mal probieren. Und <lacht> die so haben gesagt, Rating, wenn die schon so am Ende haben gesagt, dieses Deutsche war halt echt extra so ein Feld, ob wir bevorzugte Airlines haben. da haben wir dann halt Emirates <lacht> reingeschrieben und so. Was haben wir bekommen? Delta, halt? Airlines. Delta Airlines. Wow. Ich meine, das tat jetzt im Nachgang noch mal weh, aber zu der Zeit war es halt okay. Weil ich hätte mich da auch 20 Stunden hingestellt, ne, für, für so eine Reise. Also es war schon. Gibt auch noch einen legendären, dreiteiligen Blog auf YouTube, der halt absolut legendär ist. War das im Vlog? Das ja. war aus dem Vlog, ja, ich ja. ja. Also das sollte man sich mal anschauen. Wo noch sehr andere dubiose Sachen passiert. Da ist auch. Da, also da hattest du so einen leicht angedeuteten Oberlippenbart. Also nee, leicht. so sah das aus, wenn ich den am Morgen davor abrasiert habe. So. Ah, da und war bei mir noch nicht viel, ne? Ne, da, nee, da hat's noch, hast du noch, so gut wie Einladen gar nicht. Hier ja. so ein bisschen Ganz wenig, aber da war ich noch nicht so richtig. Oder ist das ein Schatten? <lacht> ne, ein bisschen hatte ich da, aber nicht viel. Ne? Du siehst ja, auf jeden Fall richtig Bock aus, war völlig, zu Bock. Ich war völlig raus. Wie lange, also lange war ihr da unterwegs insgesamt, also mit Overlay und so weiter? 20 Stunden? Also 20 oh. Stunden und ich bin da noch dreieinhalb Stunden, weil wir sind dann in Frankfurt, sind wir, sind wir geflogen. Und ich bin dann noch dreieinhalb Stunden mit dem Zug nach Hause. Also ich war, glaube ich, auf der Rückreise war ich einen kompletten Tag ja. irgendwo unterwegs. Ja. So, jetzt kommen wir zu meinen absoluten Lieblingsvideos. Das, werden jetzt eine, das ist eine kleine Compilation. Stellt euch das vor wie Upsi die oh so Oh Gott, ungefähr. hat das sogar ja. <lacht> okay. Okay. okay. Da hat es noch funktioniert beim ersten Mal. der Wir spielen jetzt Arschbetten. Ist das Das war Steve, ja. Alex! Oh Gott, das <lacht> Ihr habt nicht den mit dem Baum reingenommen, oder? Gott sei Dank. Nee, nee, Gott, nee den habe ich dir erspart. <lacht> okay. Aber jetzt hast du ihn angekündigt, den kannst du dir irgendwann mal im Stream zeigen, einfach. Also. Ja. Äh, Lennart. Ja, da muss ich so 12 oder 13 gewesen sein und das war mein äh, bester Freund damals, Alex ähm, und das war zu der Zeit, wo wir Jackass mega gefeiert haben, da kam wahrscheinlich auch gerade Jackass 1 oder 2 raus und dann hatte man seine erste kleine Kompaktkamera und hat dann halt ein paar Sachen gefilmt äh, und da dachten wir, ja machen wir auch werden wir jetzt die neuen äh, deutschen Jackass-Stars. Steht ja immer drin, macht das bitte nicht nach. Ne? Ja. Aber, ja. <lacht> aber haben wir halt so ein paar Sachen aufgenommen. Da war natürlich nichts echt von. Also das Klatschen war dann Steve, die in die Hände geklatscht hat. War auch ein bisschen äh, früh. Im richtigen Timing, ja. <lacht> ja, und das fanden wir damals sehr witzig. War das schon damals klar, dass du irgendwann vor der Kamera enden wirst? Nee. nee. Also Sachen haben mir immer Spaß gemacht, aber. Das dann war, wenn ich da zwölf war, da war das 2005 oder 2006. da war YouTube noch gar nicht so groß, glaube ich. In Deutschland, da war es da noch My Video, Hast du wo ich damals auch Sachen habe. Und das da ähm, war ein Schulprojekt. Ähm, das wir, ein das ein war tatsächlich ein Schulprojekt der Schule, Biologie. <lacht> das war ähm, für die Duisburger im, im Biger Park und wir hatten ein Schulprojekt im Englischunterricht und wir sollten. Ich weiß gar nicht mehr, was die Vorgabe war, aber unser, unser Skit war dann in einer Vierergruppe. Ähm, so eine Art Big Brother-Format, was wir Little Sister aber genannt haben. Und ich war ein deutscher Fußballfan, genau dann war das 2006, ich war ein deutscher Fußballfan, der mit seinem Kollegen sich in äh, England verirrt hat. Hm. Und wir haben nicht nach Hause gefunden, das sieht man da nicht so gut. Ich hatte aber so, ein, so, ein, ähm, so eine Afro-Perücke. Das sieht man auf dem Baumvideo. Ja. So eine Afro-Perücke äh, in Deutschland Farben. Und ich weiß gar nicht, was die Szene war. Da waren wir wahrscheinlich wieder obdachlos irgendwo im Wald und wir haben da so eine Wasserflasche gefunden und ich dachte, guck mal, ich zeig dir einen Trick. Ich, das sieht dann so aus, wie ich von der Brücke pissen. Und das hat es dann ins Video geschafft tatsächlich, ja. Ey, solche ich hatte auch eine Lehrerin, bei der haben wir immer so Videoschulprojekte gemacht. Ich musste mal ein Musikvideo und ein Rap aufnehmen. Wir mussten Macbeth rappen. Wir haben auch im Musikunterricht einen Rap gemacht und haben Distrack bei track über Lehrer <lacht> Und der war ein halbes Jahr später nicht mehr an unserer Schule, weil, weil die Bars so gesessen haben. Oh nein. Ja und am Anfang die Skate-Szenen, wir haben auch ein bisschen Skateboard gefahren und das war auf der neuen, also im Hintergrund ist der Garten von meinen Eltern und wir haben keinen Sound zu den Nachbarn gehabt, weil meine Eltern sich gut mit denen verstanden haben und das war die neue Veranda von denen hinten am Gartenhaus. Ich richtig gefreut bestimmt. Da haben wir richtig Ärger bekommen, weil dieses, diese Schiene, ich weiß gar nicht, was das war, die wir da gefunden haben. Die ist äh, in das Holz immer reingerammt mhm. und auch wenn wir da irgendwelche Tricks probiert haben, äh, da waren richtig Macken nachher in der Veranda, da haben wir richtig will bekommen. Achso, das war meine Hip-Hop-Zeit auch, das war so eine weite Baggy Pants, die ich da getragen habe. Da kennt Felix, glaube ich, auch noch ein paar alte Fotos. Also das war mein Kumpel naja. und da hatte ich auch so ganz viele von diesen New Era Caps mhm. mit, mit dem geraden Schirm. Das also, glaube ich hatten alle so in unserem Alter zu der Zeit, so, so silberne Hosen. Boah, da habe ja. ich auch ein Foto, das ist ganz, ganz wild, ja. <lacht> Ich bin so froh, dass ich keine Fotos einschicken musste. Ich bin wirklich so froh, dass wir so schlimm. War. Ja, ich hatte auch noch zwei, drei Videos äh, aus, aus so einer Zeit, aber die verstoßen gegen jegliche Richtlinien. Die <lacht> könnte man ja nicht. Die können wir leider heute nicht die können. Wir nicht Seht zeigen. ihr dann auf einer anderen Plattform? Hast du solche Videos von dir? Ehrlich gesagt nicht. Nein. Ehrlich gesagt nicht. Nein. Vielleicht bin ich aber, <lacht> nein, nein, nein, bin nein, einfach nein. falsch aufgewachsen, so wie es aussieht. Kein Camcorder gehabt früher? Kein Camcorder gehabt, nein. Ich, hab, ich, ich könnte wirklich nicht sagen, dass ich irgendwelche auf, dubiosen Aufnahmen habe, weil. Keine Ahnung, das war einfach damals bei mir nicht so. einfach nie was aufgenommen. <lacht> keine Ahnung. Bei euch beiden. Kommen die Videos irgendwann. Kommt, kommt das Baumvideo. <lacht> ja, also ich <lacht> habe bei mir zwar so 20 alte SD-Karten gefunden, wo ich mal ein bisschen rumgestöbert habe. Das könnte man vielleicht mal als Special-Format machen, da ein bisschen äh, durchgucken mit dem Stream und so. Ja, jetzt habt ihr das angeteasert. Ja, das muss ich leider das heißt, machen, wahrscheinlich. Ärgerlich. Ja. Also, ja, Leute, genau. neues Format bei Trilux demnächst auf Stream. Das war History of Big Bits Teil 2. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran: liken, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Und euch auch vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Sehr gerne. gerne. Ja. dass ihr mitgemacht habt, diese ganzen Fotos. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.